Hallo, ich grüße euch. Heute mal wieder eine Folge Retro Panda quält sich und ich habe es wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Es geht um The Great Search for Waldo. Ja, es ist ja nur in den USA erschienen. Ich habe mir dieses Spiel aus einem besonderen Grund rausgesucht und zwar, ich benutze ja immer ganz gerne diese Seite GameFAQs und dann kann man halt immer so schön nach Userbewertungen filtern. Und ich dachte mir, okay, so schlechte Standardplattformer oder Filmumsetzungen kennen wir viele. Ja, diese meistens sind nicht ganz so gut umgesetzt, die Steuerung ist komisch, Leveldesign, keine Ahnung. Also der krankt es meistens an sehr vielen Sachen. Aber was kann man an einem Puzzlespiel großartig falsch machen? Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal das schlechteste Puzzlespiel für das Super Nintendo rausgesucht. Und herausgekommen ist Waldo. Ja, Wardo ist äh, ja so eine Figur aus äh, Suchbüchern, glaube ich. Also ich glaube nicht. Dass die hier sehr populär sind, also ich kenne sie eigentlich hauptsächlich aus irgendwelchen ähm, äh, ja, amerikanischen Comedy-Serien oder irgendwie sowas, wo das schon mal auftaucht. Das ist dieser Typ mit dem gestre roten gestreiften Pulli und der Mütze auf. Und deswegen habe ich heute auch mal meine Panda-Mütze auf, die ich von dem guten Weidemann geschenkt bekommen habe. An dieser Stelle vielen Dank nochmal dafür. Dachte ich, passend thematisch, Mütze und Mütze, das passt. Aber... Wollen wir auf jeden Fall jetzt mal reinschauen, würde ich sagen. Große Vorräte. Was kann man in einem Puzzlespiel falsch machen? Okay, gut, das ist ja so ein, so ein Suchspiel. Also würde ich sagen, muss man den Waldo wahrscheinlich suchen, ne? Also würde zumindest Sinn machen. Äh, ja, kann ich das nicht umstellen. Nee. Oh, aber also, coole äh, Realsprecheinsätze drin. Ähm, ja, ich mache mal einfach mal normal, weil ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Okay, wir haben hier eine Lupe. Okay, ich kann nicht nach oben und ich kann nicht nach unten. Ja, den müssen wir jetzt hier wahrscheinlich Worte suchen, ne? Ah, okay. Und Punkte kann man anscheinend auch einsammeln. Okay, gut. Ja, dann gucken wir mal. Die Spannung, die bringt mich jetzt schon um, muss ich sagen. Ach, da ist er doch. Ja, da ist er. Also eigentlich gar nicht so schwer muss ich sagen. Also User-Bewertung hat es, äh, Game FAQs hat ja immer so ein System 1 bis 5 Sterne. Beziehungsweise äh, 0 bis 5 Sterne hat das eine Durchschnittsbewertung von 1, also von den Usern. Also schon mal nicht so geil. Hm. Ja. Hier ist so ein Hund, der sieht so aus, muss man den auch. Ah. Oh. Was ist das denn jetzt? Okay, wir fliegen mit dem Hund auf einen Teppich und müssen Knochen einsammeln. Ist jetzt auch nicht das Schwerste, muss ich sagen. Man steuert halt nach oben, nach unten. Ist jetzt nicht so anspruchsvoll, würde ich mal sagen. ne? Ja, das war's. Achso, das war nicht so die bonus quasi. Hä? Wie, ich hab nicht gewonnen. Ich habe doch die beiden gefunden und ich habe den Hund eingesammelt. Hä? Was, das war Game Over? Where's Waldo? Where's Waldo? Ähm, also ich stelle hier gerade das Menü jetzt mal um. Also ich kann normal Waldo und Expert einstellen. Mal gucken, was Waldo ist. Schauen wir einfach mal. Das überall. Ach, jetzt muss ich den suchen. Ach, das ist wahrscheinlich so der Super Hard Mode. Ich schätze mal, der suche, der nur die Socke anhat. Ja, hier, der hier doch. Dann schauen wir mal. Wer hier nur mit Socken unterwegs ist. Ja, aber vom Spielprinzip her. Ich sag mal, echt nicht so spannend, ne? Mal gut, okay, was will man aus dem Konzept machen? Aber selbst da hätte man wahrscheinlich auch irgendwas Schöneres bringen können. Ja. Vor allem, man kann ja noch nicht mal nach oben oder nach unten scrollen. Also, das heißt, da das ist ähm, nicht groß irgendwie eine Herausforderung. Und die Musik geht mir ehrlich gesagt jetzt schon auf den Keks. Ich weiß nicht wieso. Ach, jetzt muss ich ja mit normalen Schuhen. Ja, warte. Ach, mit den Socken in den Schuh jetzt. Uff, also, das ist wirklich der Nervenmodus, oder? Okay, Zeit läuft da, glaube ich, auch gleich ab. Ich denke mal, unten links wird die Zeitanzeige sein. Ähm. Socken in den Schuh. Boah, ne? Keine Ahnung. Ich nicht. Magische Panda Mütze hilfst du mir vielleicht? <lacht> ähm, ja. Ja, ich glaube, wenn ich zu viel äh, den Buzzer betätige, da wird mir Zeit abgezogen. Okay, ich versuche jetzt noch einmal normal. Ach, da gibt es auch verschiedene Level, die kann man vorher aussuchen. Okay. Nehmen wir hier mal den dicken. Pff, keine Ahnung was das sein soll. Okay, wo ist Waldo? Bei mich jetzt mal. Da ist er. Nehmen wir hier noch die Punkte mal mit. Ähm, da muss ich wahrscheinlich vielleicht wieder seinen Hund suchen, nehme ich mal fast an. Also, anscheinend scheint es wichtig zu sein, auch die Punkte mitzunehmen. So, und da ist der Köter. Hm. Hahaha, das ist ja das gleiche Bonuslevel. Das hätte sie wesentlich thematisch irgendwie anpassen können. Also, ich kann wirklich an Knöpfen machen, das hier gar nichts. Ich kann nur die Knochen einsammeln. Aber die Musik ist echt grottig. Schießen nur sowas kann man nicht. Hätte mich auch gewundert. Und, haben wir es jetzt geschafft? Ah, komm, 5050 Punkte. Achso, jetzt muss ich weitermachen? Hä? Aber ich habe doch alles gefunden. Oder ist er noch hier irgendwo? Aber auch die Grafik ist jetzt nicht so der Bringer, oder? Also... Wenn man jetzt ein bisschen weniger Farbe nehmen würde. Ach, da ist äh, mehr Zeit anscheinend, oder? Ja. Äh, wenn man ein bisschen weniger Farben nehmen würde, dann hätte das auch irgendwie ein C64-Spiel sein können oder irgendwie sowas, glaube ich. So keiner? Hier ist noch ein Zeitdings. Ist auf jeden Fall sehr surreal. Seht ihr hier irgendwo Waldo? Oh Gott, ey. Also das ist echt mies. Da ist nochmal Zeit. ich würde mal interessieren, ob man das auch mit der Maus spielen kann. Oder musste ich jetzt nur hier die vier Uhren einsammeln? Nee. Wenn man hier wenigstens so das Bild hier so ein bisschen triggern könnte, ne? Hier bei mit der Steinschleuder, wenn man draufkriegt, dass er die losschießt, denn oder irgendwie sowas. Ich kann echt nicht nach oben oder unten, ne? Da hieß doch kein Waldorf mehr. Was ist das? Kann man das einsammeln? Ach, dieses, ach diese Schriftrolle muss ich auch noch finden. Ach so. Ah. Ja, so, danke, du hast gewonnen. Ey, da hätten sich wie sie irgendwie die Mühe machen können, irgendwie so eine Art Story-Modus machen können, wo Waldo von Szenerie zu Szenerie irgendwie reist oder irgendwie sowas, oder? Also da wäre doch was drin gewesen. Okay. Ja, ist Waldo? Okay. Also diese Dinger kann man einsammeln. Aber ich glaube auch, die scheinen ja auch immer am selben Punkt zu sein. Naja, ich, ich habe ihn schon gesehen. Also so unauf... Ähm, also in diesen Büchern, wenn man da mal so Bilder gesehen hat, die sehen ja wirklich so aus, dass da wirklich sehr, sehr gut ver versteckt ist. Ne? Das sind ja wirklich wahre Wimmelbilder. Aber den zu finden ist ja relativ eindeutig. Muss man hier noch diese kleinen Goodies finden. Und den Hund dann halt, um... Weiß nicht. Da ist der Köter wieder. Das haben wir wieder wahrscheinlich. <lacht> Ey, Leute, da hättet ihr wenigstens das etwas anpassen können. Also wirklich so thematisch hier mit dieser Mönchswelt oder was das jetzt darstellen sollte. Dass er da durchfliegt und nicht hier. Vor allen Dingen sogar die Knochen sind exakt gleich positioniert. Also das hätte man sich wirklich sparen können. Aber echt jetzt. So, wo ist jetzt die blöde Schriftrolle? Boah. Vor allen Dingen, so viele scheinen das jetzt... Ah, da ist sie. Ich will noch kurz die Uhr einsammeln. So viele unterschiedliche Welten und sowas scheint es ja eh nicht zu geben. Das heißt, das Spiel hat man wahrscheinlich wenn man einigermaßen weiß, was man tut, in, innerhalb von 10 Minuten durch. Okay, diese Huhu, wo hat Waldo Socken im Schuh drin, ist natürlich was anderes, aber... Ja, hier, das sieht noch ein bisschen gruselig aus. Gucken, was das ist. Interessante Farbpalette haben sie da genommen. Sehr interessant. Aber immerhin ist die Musik mal etwas anders. Da frage ich aber auch, was für Drogen haben die Entwickler genommen. Hier, haben wir wieder einen Hund und wahrscheinlich exakt dasselbe Spiel. Immerhin, immerhin Peter bei jedem Knochen schön, ne? Also, immerhin das. Dafür habe ich mir die Panda-Mütze aufgezogen. Ach, oh, macht's irgendwie Sinn. Man hatte irgendwie Punkte und ja, gut gemacht. Mach weiter. Nächstes Level dass genauso langweilig ist. Und du exakt dasselbe machen musst. Keine Variation irgendwie im Gameplay. Ach, ich ich, ich verstehe es, warum eine schlechte Bewertung hat. Echt, wirklich. Ich mache jetzt auch nur das Level hier fertig, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, da habe ich mich jetzt echt schon lang genug mit rumgequält. Ohne Witz. Oh, ey, hier. Seht euch doch das mal an. Sucht man wirklich Waldo in diesem Spiel? Was so heißt, die große Suche nach Waldo? Ey, offensichtlicher geht doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob wirklich irgendwie Kleinkinder denn als Zielgruppe waren, aber dafür sind die Teile wirklich sehr fizzelig und klein. Also das Einzige, wo man ein bisschen näher... Ach boah, hier. Wo ich wollte gerade sagen, näher gucken muss, ist die Schriftrolle. Aber jetzt liegt sie da ganz offensichtlich. Nee, Ne, Leute. Es hat zu Recht eine schlechte Bewertung, also ich weiß nicht. Das hätte man, ich weiß nicht. Nee, die haben sich da auch keine Mühe gegeben. Das, das hat nichts von einem Wimmelbild. Nee. Also, gut, dass es nicht nach Europa gekommen ist, sondern nur in, in den USA erschienen ist. Gut, gut, da haben wir mal einmal immer ein Glück gehabt, ne? Also, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. tschüss.